Sie gibt ihrem Menschen am nächsten Morgen nach dem Erwachen durch Impulse, unangenehme Gefühle oder Energielosigkeit zu verstehen, dass sie mit seiner Lebensweise nicht einverstanden ist und er etwas ändern sollte. Ist er längere Zeit nicht dazu bereit, dann äußert sie dem Menschen ihre große Traurigkeit über die Zirbeldrüse, die wiederum über feine Nervenstränge mit dem menschlichen Bewusstsein verbunden ist denn nur auf diesem Wege erreicht sie ihren Menschen mit ihren Impulsen und Gefühlsregungen. Die große Traurigkeit der Seele überträgt sich längere Zeit auf das menschliche Bewusstsein, wenn der Mensch seine negative Lebensweise, die ihm zur Gewohnheit wurde, nicht erkennen und verändern will. Das bewirkt, dass er sich lange in einer traurigen und depressiven Verfassung befindet und den Grund dafür nicht kennt weil er geistig unwissend ist und zudem eine falsche Lebenseinstellung hat. Dagegen kann ein geistig offener und gereifter Mensch sehr schnell erkennen, ob er gerade nicht in Übereinstimmung mit seiner inneren Seele lebt. Er kann aus seinen Augen erkennen, wenn er sich im Spiegel genau betrachtet, dass ihm seine Seele über die traurigen Augen etwas Bestimmtes mitteilen möchte. Meistens ist die höher entwickelte Seele mit dem Schauen einer ziemlich weltlich ausgerichteten Fernsehsendung mit sehr niedrigen Schwingungen oder mit dem Lesen und Inhalt eines bestimmten Buches oder einer Zeitschrift, in denen irreales Wissen enthalten ist, nicht einverstanden, weil sie dadurch in der Schwingung abfällt, sich unwohl fühlt und darüber sehr traurig ist. Dies geschieht auch wenn sie mit der vorausgegangenen Verhaltensweise ihres Menschen gegenüber einem nahestehenden oder fremden Menschen nicht einverstanden war. Das können wertvolle Hinweise für die himmlischen Heimkehrer sein, die herzlich bereit sind in eine höhere Bewusstseinsschwingung zu kommen, um durch ihre innere Seele und meine zarten Impulse über sie, ihre unschöne Verhaltensart, die ihnen bisher nicht bewusst wurde, schneller zu erkennen. Länger anhaltende Depressionen bzw. Traurigkeit sind das Resultat einer falschen Verhaltens- und Lebensweise eines Menschen, in dem sich eine geistig höher entwickelte Seele befindet. Durch die unterschiedliche Lebensausrichtung der Seele und ihres Menschen entsteht eine innere energetische Spannung, verursacht durch die in der Art unterschiedlich gepolten Energien, die sowohl hohe als auch niedrig schwingende Speicherungen enthalten. Diese unterschiedlichen Energien fließen im seelischen und menschlichen Bewusstsein und behindern sich immer wieder gegenseitig, wenn der Mensch eine gespaltene Lebensweise führt und einmal in einer hohen Schwingung verweilt, dann wieder in einer sehr niedrigen. Daraus entstehen im seelischen und auch menschlichen Bewusstsein enorme Spannungen der Kräfte. Die Folge davon ist, dass die menschlichen Zellen an der energetischen Aufladung gehindert werden und ihre Versorgung mit lebenserhaltenden wichtigen Informationen aus den Genen ins Stocken gerät. Das heißt, es besteht eine zu große geistige Kluft zwischen dem Menschen und seiner Seele, und sollte sich diese zwischen ihnen noch weiter vergrößern, weil der Mensch an seiner falschen Lebensweise nichts verändern möchte, dann hat das zur Folge, dass er einmal psychisch oder auch physisch sehr erkrankt. Solche Menschen sind aus himmlischer Sicht sehr zu bedauern, weil sie einmal in einen hilfebedürftigen geistig-psychischen Zustand kommen werden oder können, wo sie durch Fachmediziner mit starken Medikamenten behandelt werden, die angeblich ihre Depressionen lindern oder sie davon befreien sollen. Tatsächlich ist aus meiner himmlischen Sicht aber bei den meisten psychisch kranken Menschen so dass ihr menschliches Bewusstsein durch die starken Medikamente mit großen Nebenwirkungen regelrecht betäubt wird und ein klares und weitsichtigeres Denken dem betroffenen Menschen kaum noch möglich ist. Leider werden dann diese, in eine niedrige Schwingung versetzten Menschen, von den jenseitigen erdgebundenen Seelen sofort angepeilt und stark beeinflusst, weil sie nun ihre sehr niedrige Schwingung und dunkle Aura aufweisen. Dann haben die hinterlistigen Seelen es sehr leicht die sehr traurigen und depressiven Menschen energetisch auszubeuten und sie durch den Aura-Eintritt in weltliche kurzlebige Annehmlichkeiten zu steuern, wo sie sich früher in einem Menschenleben gerne überwiegend aufhielten. Durch den Eintritt in die menschliche Aura wird es den Seelen möglich, wenn sie stark mit abartigen Lebensweisen belastet sind. Diese von mir erwähnten labilen Menschen in abartige Entgleisungen zu führen und mit ihnen zu genießen, oder wenn sie seelisch mit Gewaltspeicherungen belastet sind, zu Gewalthandlungen anzustiften. Dieses euch mitgeteilte Wissen von mir, dem universellen Liebegeist, ist einem geistig unwissenden Menschen kaum zu erfassen möglich, weil ihm dafür tiefgründige Wissensbausteine vom himmlischen Leben und von dieser sichtbaren und unsichtbaren jenseitigen finsteren Fallwelt im seelisch-menschlichen Bewusstsein zum Vergleich fehlen. Ich habe euch nur deshalb davon berichtet, weil unbewusst lebende, geistig unwissende religiöse Menschen, die ahnungslos vom hinterlistigen Treiben der Seelen sind, in einer sehr niedrig schwingenden Lebensweise jeden Augenblick sehr gefährdet sind, sich in den Fangnetzen der erdgebundenen Seelen zu verfangen, woraus sie sich, ohne herzlich erbetene Hilfe bei mir, im Erdenleben kaum noch befreien können. Dies schildere ich euch inneren Menschen zu eurer Bewusstwerdung, damit ihr erkennt, in welcher Fallwelt ihr inkarniert lebt und welche großen Gefahren euch täglich aus dem unsichtbaren erdgebundenen Jenseits bedrohen. Wahrlich! Diese Welt bzw. die Menschheit bewegt sich fortwährend durch die Steuerung der bösartigen Seelen dem Abgrund entgegen. Das ist keine Märchenerzählung von mir, dem himmlischen Liebegeist im Ich Bin, sondern die derzeitige Realität in dieser Fallwelt. Nicht nur ahnungslose gutmütige Menschen aus dem Fall, die religiös gebunden leben, werden von den hinterlistigen erdgebundenen Seelen massiv beeinflusst, sondern auch geistig verirrte Heilsplanwesen. Wegen der ständig fallenden Weltschwingung sind heute auch die himmlischen Rückkehrer sehr gefährdet von den Fallseelen gesteuert zu werden, wenn sie sich zu sehr mit den schlimmen Weltereignissen beschäftigen. Damit die schlimmen erdgebundenen Seelen euch herzensgute Menschen, die ihr geistig auf mich, den universellen Liebegeist, ausgerichtet lebt, nicht vereinnahmen, warne ich euch davor, nicht regelmäßig aus Neugier die negativen weltlichen Ereignisse über die Medien in euer seelisch-menschliches Bewusstsein aufzunehmen oder oft und ausführlich mit bekannten Menschen darüber zu sprechen, denn nachts im Schlaf eures Menschen findet im Ober- und Unterbewusstsein die Verarbeitung der negativen Weltereignisse statt. Eure innere Seele wird von diesen negativen Speicherungen so sehr beeinflusst, dass sie nachts den menschlichen Zellen keine zusätzlichen Energien mehr übertragen kann, die sie von mir, dem universellen Liebegeist, im Herzensgebiet zur seelischen Speicherung und menschlichen Aufladung erhielt, und aus dem Grund die energetische Versorgung der Zellen aus den Genbasen nur vermindert stattfinden kann. Das ist sehr tragisch für die himmlischen Heimkehrer, weil sie in der seelisch-menschlichen Schwingung nicht höher kommen. Das bedeutet für sie, dass es ihnen kaum noch möglich ist, ihre tägliche Lebensweise und Gedankenrichtung bewusst zu registrieren und zu kontrollieren. Dieser unerfreuliche Umstand führt dazu, dass die himmlischen Heimkehrer, entgegen ihrer guten Absicht, daran gehindert werden, ihre positiven Vorgaben für den neuen Tag umzusetzen, weil ihnen die innere Kraft und zudem die Bewusstseinsklarheit aus einer geistig höheren Sicht fehlt, um ihre momentane Lebenssituation real beurteilen zu können. Aufgrund dessen erfahren sie keine weitere menschlich-seelische Veredelung mehr und das stimmt die innere Seele sehr traurig. Manche geistig höher entwickelte Seele, die aus höheren jenseitigen Bereichen zu einem bestimmten Sinn und Zweck zur Inkarnation ging, betrachtet darauf ihr irdisches Leben als geistig gescheitert und versucht, bevor sie sich durch die weltliche Ausrichtung ihres Menschen noch mehr belastet, das irdische Leben ziemlich rasch zu beenden indem sie die noch vorhandenen Energien aus den Zellen nach und nach herauszieht. Das bedeutet für ihren Menschen nichts Gutes, weil dadurch der Mensch schwer erkrankt und nur noch kurz lebensfähig ist. Diese geistige Notmaßnahme mit schlimmen Folgen für das menschliche Leben praktizieren in eurer irdischen Zeit viele höher entwickelte Seelen. Dies tun sie aber nur dann, wenn ihr Mensch schon länger geistig stehen geblieben ist und aus Wissensdrang und Neugier auf die negativen Weltereignisse zu sehr blickt und sich gedanklich länger damit beschäftigt, anstatt sich auf die himmlische Heimkehr geistig besser vorzubereiten, indem er sich täglich durch meine inneren Liebekräfte mehr erkennt und seine noch vorhandenen unschönen, himmlisch fernen Verhaltensweisen und Wesenszüge nach und nach veredelt bzw. diese mit meiner Hilfe eines Tages ganz überwindet. Mein himmlischer Liebegeist warnt euch himmlische Heimkehrer mit vielen Hinweisen, nicht mit eurer Wesensveredelung nachzulassen, denn ich möchte es euren heimkehrwilligen Seelen ersparen, dass sie sich noch mit vielen weltlichen, negativen Speicherungen belasten, denn das kostet ihnen viele innere Kräfte und dadurch wird ihnen die ersehnte geradlinige himmlische Rückkehr versperrt. Bitte bedenkt, durch die dazugekommenen, niedrig schwingenden weltlichen Speicherungen im seelisch-menschlichen Bewusstsein fällt die Seele nach und nach in der Schwingung ab. Wenn die Seele dann das menschliche Leben verlässt, geschieht es oft, dass sie durch die vielen weltlichen Informationen im Bewusstsein so überdeckt wurde dass ihr in den jenseitigen Bereichen die geistig-himmlische Orientierung abhanden gekommen ist. Dann kann es sein, dass sie sich von jenseitigen aufdringlichen, religiös gebundenen Seelen oder Geistlichen überreden lässt, wieder auf ihren schön gestalteten religiösen Planeten mitzukommen, weil angeblich ihre Seele die gleiche Bewusstseinsschwingung aufweist. Es kommt oft vor, das eigenwillige fanatische Geistliche die gerade vom Erdenkleid entbundenen Seelen in dieser Art so ansprechen und ihnen mitteilen, mein Liebegeist hätte es so gewollt, dass sie zu ihnen mitkommen, was aber nicht der Wahrheit entspricht, weil ich keinem religiös gebundenen Geistlichen so etwas eingebe, da ihre Lebensweise auf religiöse Vorgaben ausgerichtet ist, die nicht von mir stammen und keine Übereinstimmung mit den freien himmlischen Lebensregeln aufweisen. Bis die jenseitige Seele erkennt, auf was sie sich eingelassen hat, vergehen viele jenseitige Äonen des Herzensleids durch religiös gebundene Wesen mit fanatischen Wesenszügen. Dies geschieht nur deshalb, weil sie lange bis zu ihrem geistigen Erwachen und Umdenken geglaubt hatte, dass ich so ein leidvolles Leben zu ihrer weiteren geistigen Reife gewollt hätte. Leider dauert es bei einer Seele auf einem Religionsplaneten mit dem geistigen Erwachen lange weil sie sich unbewusst durch ihre aufgedrängte neue Lebensweise einer himmlisch fernen Lebensart an einige herzlichen Bewohner gebunden hat. Solch einen jenseitigen Umweg und manches Herzensleid auf einem feinstofflichen Fallplaneten der lichtarmen Kategorie möchte ich euch himmlischen Heimkehrern ersparen. Vorsorglich mache ich euch heute darauf aufmerksam, euch nicht zu sehr mit religiösem Wissen zu beschäftigen dass die Menschen und ihre Seelen nur in die geistige Unfreiheit führt. Ich bitte euch auch, eure starke Wissbegierde unter Kontrolle zu bekommen, die in die Richtung der täglichen negativen Weltinformationen geht, weil die tragischen Geschehnisse in dieser Welt noch mehr zunehmen werden und diese euer seelisch-menschliches Bewusstsein in der Schwingung länger massiv herunterziehen können. Dass die Medien nun besonders ausführlich über tragische Geschehnisse in der Welt berichten das ist auch die hinterlistige Absicht bzw. Strategie der bösartigen, gewaltbereiten erdgebundenen Seelen, damit die Weltschwingung mit den Menschen noch stärker abfällt und sie es immer leichter haben, über gewaltbereite, religiös-fanatische Menschen, die durch starke Hassbeeinflussungen in einen religiösen Wahn gefallen sind, unzähligen unschuldigen Menschen schlimmes Leid zuzufügen. Ihr werdet nun fragen wie lange ihr noch ein einigermaßen normales Leben in Sicherheit führen könnt, ohne euch vor bösartigen Menschen mit zerstörerischen Absichten fürchten zu müssen. Ich sage euch dazu, die dunklen Fallseelen haben alles dafür vorbereitet, dass sie durch Gewalthandlungen selbst zerstörerischer, formwahngetriebener Menschen – sie stammen aus einem jenseitigen zerstörerischen Verbund – große Unruhe unter den Menschen stiften, damit sie in Angstzustände geraten und durch ein unsicheres Lebensgefühl immer niedriger schwingen. Die Organisationen der Länder, die für die innere Sicherheit zuständig sind, um der Bevölkerung Schutz und Sicherheit zu bieten, werden bald durch die gewaltbereiten, selbstzerstörerischen Menschen aus fernen Ländern überfordert sein. Einflussreiche Menschen mit einem versteinerten seelischen Herzen und einer unbarmherzigen Gesinnung, die ein immenses Vermögen besitzen und dem zerstörerischen Finsternisverbund im Diesseits und Jenseits angehören, wirken auf dieser Erde aus dem Hintergrund geheimer finsterer Kreise. Sie finden immer willenlos gemachte, gewaltbereite Menschen in fernen Ländern, die für eine weltliche oder religiöse Ideologie fanatisch kämpfen und auch bereit sind, für viel Geld oder sogar umsonst grausame Attentate zu verüben. In der Gegenwart haben sie es leicht, solche fanatischen Menschen unter die Asylsuchenden zu mischen. Sie erhalten über Kontaktpersonen den Auftrag, ohne Rücksicht auf ihr eigenes Leben, in den Ländern mit einer sozial höheren Lebensweise, Kultur und Geisteshaltung, ständig in wechselnden Städten Attentate zu verüben damit in der Bevölkerung große Unruhe aufkommt und die Menschen Furcht vor weiteren Gewalttaten haben. Das ist wahrlich in eurer irdischen Gegenwart eine große Tragik für die friedvollen und geistig weiterentwickelten Menschen. In der Gegenwart haben die Länder mit einem höheren Lebensstandard und einer höheren Geisteshaltung nicht nur ein großes finanzielles Problem bei der Unterbringung und Versorgung der asylsuchenden Menschen, die gegenwärtig in Scharen aus ärmlichen, kriegerischen fernen Ländern zu euch strömen und Schutz suchen, sondern auch mit ihrer Lebensweise, die von eurer europäischen Geordneten und Friedlichen stark abweicht, weil viele von ihnen ein sehr niedriges seelisch menschliches Bewusstsein aufweisen. Das seelische Bewusstsein ist bei den meisten geflüchteten Menschen, die von den europäischen Ländern aufgenommen wurden, entsprechend niedrig schwingend, weil es stark mit himmlisch fernen Belastungen überdeckt ist und zudem sind sie in der Zivilisation weit zurückgeblieben, da in ihren Heimatländern unerträgliche menschenunwürdige Lebensbedingungen vorhanden sind. Das sollte aber für euch geistig höher entwickelte Menschen mit der himmlischen Rückkehrabsicht nicht der Anlass sein, sie aus eurem Herzen zu verstoßen oder äußerlich abzulehnen. Nein, das Gegenteil rate ich euch zu tun, ich, der universelle Liebegeist, mit der größten Liebe und Barmherzigkeit für alle kosmischen Wesen. Fühlt in euch hinein, wie ihr den hilfebedürftigen Menschen mit euren Möglichkeiten beistehen könnt, denn dies wäre eine Gelegenheit euch erbarmend aus dem Herzen einzubringen. Da aber nicht alle von ihnen gutmütig sind, rate ich euch zur Vorsicht im Umgang mit ihnen, denn manche sind starke Egoisten mit Charakterzügen der Gewalt und Schauspielerei bzw. Falschheit die eure Gutmütigkeit sofort ausnutzen. Lasst das bitte nicht zu, denn sonst werdet ihr ein Opfer eurer voreiligen Gutmütigkeits- und Hilfsbereitschaft. Dass ihr von ihnen ausgenützt und belogen werdet, das wird euch nicht passieren, wenn ihr euren noch vorhandenen schlechten Charakterzügen durch intensive Selbsterkenntnis auf die Schliche gekommen seid. Dann werdet ihr durch eure seelisch befreite, höher schwingende Seele sofort bei einem Menschen erspüren können ob ihr ihm vertrauen könnt oder nicht. Das ist mein Rat von mir an die herzlichen gutmütigen Menschen, die sich noch nicht selbst kennengelernt haben und mit einem Helfersyndrom und schlechten Wesenseigenschaften unbewusst leben. Viele der asylsuchenden Menschen aus fernen Ländern haben wegen ihrer früheren ungeordneten und auch aggressiven Lebensweise die größten Schwierigkeiten sich mehr dem geordneten und friedvollen Leben, entsprechend den Gesetzen eures Landes, anzupassen. Der große Bewusstseinsunterschied zwischen den Neuankömmlingen und den heimischen Menschen des Aufnahmelandes führt dazu, dass größere Missverständnisse und zunehmend Spannungen unter den Menschen aufkommen können, weshalb negative Auswirkungen vorauszusehen sind. Deshalb wird es für die Sicherheitsorganisationen der europäischen Länder sehr schwer sein, eine Einheit zwischen den Einheimischen und Asylsuchenden sowie auch bei diesen untereinander, die aus verschiedenen Ländern mit einer völlig anderen religiösen Ausrichtung in Unterkünften zusammenleben müssen, herzustellen. Spannungen sind dann das Resultat beim Zusammenleben von Menschen mit einem zu großen Unterschied im Wesensbewusstsein. Wahrlich, so ein Leben führen die himmlischen Wesen auf keinem ihrer Planeten, weil sie nur im gleichen Bewusstsein zusammenkommen. Kein himmlischer Planet nimmt Wesen auf, die nicht dem Reife- und Evolutionsbewusstsein der derzeitigen Bewohner entsprechen. Dies ist durch die Programmierung der Planetenteilchen von den himmlischen Wesen so festgelegt und geschaffen worden. Deshalb können unter den himmlischen Wesen, welche die gleiche Lebensauffassung haben, keine Missverständnisse oder Diskrepanzen aufkommen und dadurch ist ihnen ein beständiges, friedvolles und herzliches Leben miteinander möglich. Im gleichen Bewusstsein leben auch viele abtrünnige Wesen in höher schwingenden und lichtreicheren Fallwelten miteinander, weil sie die Planetenteilchen ebenso auf die Wesenseinheit und Gleichheit programmiert haben, denn nur so kann man in Frieden und Herzlichkeit glücklich miteinander leben. Deshalb erhält kein Wesen die Anziehung auf ihre Planeten, das nicht ihr Bewusstsein aufweist. So sind sie auch geschützt vor solchen Wesen die noch streitsüchtige Wesenszüge aufweisen, welche in die Richtung der Dominanz, Rechthaberei, Selbstdarstellung und Bestimmen wollen gehen. Doch die tief gefallenen Wesen haben die himmlischen Lebensbedingungen außer Kraft gesetzt und programmierten ihre materiellen und feinstofflichen Fallplaneten der dunklen Kategorie auf die Anziehung ungleicher Wesen sowohl im Bewusstsein als auch auf eine unterschiedliche Lebensweise. Auf ihnen leben überwiegend herrschsüchtige und friedlose Wesen, die sich schon lange dort wohlfühlen, weil sie für sich ausgeklügelte Lebensmöglichkeiten geschaffen haben, die es ihnen ermöglichen, über eingeschüchterte, untertänige und geistig irregeführte Wesen zu herrschen und dadurch ihnen ihre Lebensenergien zu entziehen. Durch die Programmierung der Erdteilchen und der Atmosphäre können sich entgegen den himmlischen Lebensbedingungen und Gesetzmäßigkeiten Menschen und Seelen aufhalten, die völlig unterschiedliche Bewusstseinsstände aufweisen. Erst als auf dem Planeten Erde die kriegerischen Auseinandersetzungen der Völkerstämme zunahmen, die nicht nur durch den großen Bewusstseinsunterschied hervorgerufen wurden, sondern auch wegen der Hab- und Machtgier der Herrscher stattfanden, die immer noch mehr Landgebiete besitzen wollten, haben sie sich zum Selbstschutz vor Gewalt bereiten und plündern den Völkerstämmen bewachte Grenzen geschaffen. Durch die Begrenzung ihrer Macht und Lebensgebiete konnten Menschen aus anderen Völkern nur schwer in ihr Territorium eindringen bzw. Zugang finden. Dadurch wurde es den einzelnen Völkern erst möglich, zu ihrem seelisch-menschlichen Bewusstsein passende Regeln oder Gesetze für ihre gewünschte Lebensweise zu schaffen. Doch die Lebensweise eines Volkes mit einer höheren Kultur und Geisteshaltung wurde immer wieder zunichte gemacht, weil kriegerische Völker die friedvolleren überfielen und besetzten, und dann begann die Vermischung der unterschiedlichen Bewusstseinsstände durch gewalttätige Zeugungen. Die kriegerischen Auseinandersetzungen und die Vermischung unterschiedlich lebender Völker mit völlig anderen Bewusstseinsständen nahm auf dieser Erde unter den Menschen kein Ende, Deshalb konnten sich die jenseitigen erdgebundenen Seelen des tiefsten Bewusstseinsstandes immer wieder inkarnieren. Nun findet die genetische Vermischung der stark unterschiedlichen seelisch-menschlichen Bewusstseinsstände wieder statt, doch nicht durch eine kriegerische Auseinandersetzung der Völker in den europäischen Ländern, sondern durch Menschen die vor zerstörerischen und plündernden Menschen aus ihrem Land unter großem Lebensrisiko geflüchtet sind und in ihrer großen Not um Hilfe und Asyl bitten. Da sie in ihr Heimatland nicht mehr zurückkehren können, weil dort chaotische kriegerische Lebensumstände herrschen, sind sie nun sehr gefordert um zu denken und sich auf die Gesetze des Aufnahmelandes auszurichten, um sich den neuen Lebensbedingungen anpassen zu können, wenn sie eine Einbürgerung beabsichtigen. Das fällt aber den meisten sehr schwer, weil sie ihre gewohnte, von europäischen Ländern stark abweichende Lebensweise nicht mehr führen können. Da viele der Asylbewerber ihre noch ungeordnete Lebensweise weiter unverändert behalten wollen, sind sie bei den einheimischen Menschen nicht herzlich willkommen. Der Grund dafür ist, dass sie sich fürchten, ihren höheren Lebensstandard, den sie sich durch Fleiß erarbeitet bzw. nach Jahrzehnten mühevoll erreicht haben, nun durch die kaum für eine Arbeit vermittelbaren Menschen ferne Länder zu verlieren, weil diese von Geldern der Sozialhilfe leben und es den Bürgern klar ist, dass diese hohen Ausgaben in kürzester Zeit die Finanzkassen des Staates leeren würden, wenn die große Zuwanderung dieser Menschen in ihrem Land nicht aufhört. Das bedeutet für einen Staat, dass er in vielen Lebensbereichen die Leistungen für die Bürger kürzen muss und aufgrund dieser Umstände würde der bisher gehaltene höhere Lebensstandard rapide abnehmen. Die Befürchtungen der einheimischen Menschen in den europäischen Ländern, ihren höheren Lebensstandard zu verlieren, kann mein Liebegeist gut verstehen. Doch ich bitte sie, keine negativen Gedanken und Worte den asylsuchenden Menschen entgegenzubringen denn sonst belasten sie ihre Seele mit aggressiven und unbarmherzigen Schwingungen. Das sollten die geistig gereiften Menschen schon wissen und sich entsprechend gesetzmäßig verhalten, wenn sie auf dem himmlischen Rückweg herzlich gerne vorankommen möchten. Wahrlich, so ähnlich erging es immer wieder den früheren Menschen mit höherer Geisteshaltung und Kultur in dieser Welt, weil die erdgebundenen Fallseelen zerstörerischer Art nicht wollten, dass Menschen sich veredeln und ihre Seelen dem himmlischen Leben näher kommen, da sie fürchteten, es könnte sich mit ihrem sehr niedrigen Bewusstsein auf der Erde bald keine Möglichkeit mehr zur Einverleibung bieten. Deshalb begannen sie Menschen in den ärmlichen Nachbarvölkern, die auf ihrer zerstörerischen Wellenlänge lebten, stark zu beeinflussen und Messgunst gegenüber dem höher entwickelten Volk zu schüren. Sie beeinflussten diese so lange, bis sie bereit waren, im großen Kriegsverbund das mit höherer Kultur und Geisteshaltung angrenzende Volk zu überfallen und zu besetzen. So geschah es immer wieder in dieser Welt. Durch die Besetzung kriegerischer Volksstämme und Völker kam es zur Zerstörung hoher Kulturen und Unterjochung der im Bewusstsein höher schwingenden Menschen, die schon einige edle Verhaltensweisen lebten. Genauso, wie es die hinterlistigen erdgebundenen Seelen geplant hatten, fand die genetische Vermischung völlig ungleicher seelisch-menschlicher Bewusstseinsstände statt. Das führte dazu, dass die finsteren inkarnierten Fallseelen immer wieder, durch die Übertragung ihrer himmlisch fernen Lebensspeicherungen in die menschlichen Gene, Menschen mit einem sehr niedrigen Bewusstsein zeugen konnten. Das gelang ihnen oftmals in ihrer beherrschten Welt. Seit vielen Jahrtausenden führen himmlisch abtrünnige Wesen die von der magnetischen Anziehung der Erde durch unzählige Bindungen nicht mehr herausfinden können oder wollen, einen erbitterten Kampf gegeneinander. Es sind verschieden ausgerichtete Völkergruppen mit unterschiedlicher Glaubensrichtung und Lebenseinstellung in den fernen Ländern. Die einen streben an mit ihren benachbarten Völkern in Frieden zu leben, weil sie sehr gezeichnet sind von den andauernden schlimmen Kriegen, wodurch ihre Wohngebiete und mühevoll erbauten Unterkünfte zum Teil zerstört wurden und ihr Existenzniveau bzw. Lebensstandard nun einen menschenunwürdigen Zustand erreicht hat. Doch das wollen Völkergruppen mit friedloser Gesinnung und religiösem Fanatismus nicht zulassen weil sie besetzte Landgebiete, in denen ihre Vorfahren gelebt haben, wieder mit Kampfhandlungen zurückerobern wollen. Ein anderer Grund von Kampfhandlungen religiöser Völkergruppen ist, dass sie einen Gottesstaat auf Erden, den einmal auch vor ihnen christlich orientierte Menschen erreichen wollten und damit gescheitert sind, mit unbarmherziger Härte aufbauen wollen. Sie werden finanziell bzw. mit Waffen und Kampffahrzeugen von vermögenden Menschen aus dem Hintergrund ausgerüstet und unterstützt, die schon lange in dieser religiösen Wahnidee leben. Das geschieht in der gegenwärtigen irdischen Zeit. Nun sterben tausende Kämpfer, die einen für ihre religiöse Wahnidee, die anderen bei ihrer Gegenwehr, um wenigstens das Leben ihrer Familie vor den religiös gesteuerten, grausamen und unbarmherzigen Kriegern zu schützen. Dieser Wahnzustand nimmt aus himmlischer und menschlicher Sicht kein Ende. Dieser entsetzliche Kampf geschieht nun schon ununterbrochen seit vielen Jahrtausenden auch im erdgebundenen Jenseits zwischen den verfeindeten Völkergruppen, die in großen Seelenverbänden gegeneinander kämpfen, jedoch von geistiger Blindheit so sehr gezeichnet sind, dass sie nicht einmal merken, dass es ihnen nicht gelingen kann, das Seelenleben ihres Gegners auszulöschen. Könnt ihr euch diesen Wahnzustand der jenseitigen erdgebundenen, kämpfenden Seelen, die ohne Zeitgefühl leben, schon vorstellen? Wenn sie wieder inkarniert sind, dann werden sie von Kampfbesesenen-Seelen so gesteuert, dass sie die Kämpfe untereinander für ihre weltliche oder religiöse Ideologie weiter fortsetzen. Keiner der Seelen will die Feindschaft aufgeben, weil sie rachsüchtig sind und in ihrem Wahnsinn glauben, dass ihnen der Sieg gegen ihre Feinde einmal gelingen würde. Durch ihre Gegenwehr belasten sich seelisch zunehmend auch die etwas gutmütigeren Menschen sehr, obwohl sie wegen ihrer klaren religiösen Einstellung die herzliche Absicht haben, endlich in Frieden und ohne Herzensleid miteinander zu leben. Das gelingt ihnen aber nicht, weil sie selbst mit friedlosen und herrschenden Lebensweisen seelisch schwer belastet sind. Doch diese Belastungen können sie mir nicht zur Umwandlung übergeben weil sie von ihren unwissenden Geistlichen keine Hinweise dafür erhalten. Das ist eine große Tragik in dieser Welt der Unwissenheit und unzähliger Täuschungen für die geistig geblendeten Menschen. Nun sind viele, viele Menschen auf der Flucht in europäische Staaten, die sie bisher auch aufnahmen und Asylunterkünfte zur Verfügung stellten. Unter ihnen sind viele Menschen, die nicht Schutz suchen, sondern um sich selbst und ihrer Familie einen höheren Lebensstandard bieten zu können weil sie bisher in Armut leben mussten, da in ihrem Land schlechte wirtschaftliche Verhältnisse herrschen und eine schlechte Versorgung der Menschen im Gesundheits- und Ernährungsbereich besteht. Ihre Absicht, besser leben zu wollen, ist aus meiner barmherzigen himmlischen Sicht verständlich. Viele von ihnen möchten sich im neuen Land integrieren und einen höheren Lebensstandard durch ihren Fleiß erarbeiten. Doch sie erleben große Schwierigkeiten bei der Anpassung an die Arbeitsbedingungen und die für sie ungewohnte schnelle Arbeitsweise. Aus diesem Grund scheitern viele und ihre frühere Hoffnung, ein gutes Leben zu führen und ihren Nachkommen es auch bieten zu können, verläuft im Sand. Manche von ihnen kommen unter die Räder von firmenführenden Menschen mit ausbeuterischem Charakter, die sie wie Sklaven behandeln und ihren Fleiß ausnützen. Viele kehren nach kurzer Zeit wieder resigniert in ihr Geburtsland zurück und vegetieren dort ohne Hoffnung auf ein besseres Leben dahin. Manche Seelen, die so etwas erlebt haben, sind dann nicht mehr bereit, sich wieder auf der Erde zu inkarnieren und verbringen, ohne geistig aufgeklärt zu sein, mit ihren Familienangehörigen im erdgebundenen Jenseits ihr Leben, das auch ein Vegetieren ist. Könnt ihr euch diese große Tragik vorstellen? In der irdischen Gegenwart beabsichtigen die finsteren Wesen nun wieder eine genetische Vermischung der Menschen in den europäischen Ländern mit höherer Geisteshaltung und Kultur. Diese ermöglicht ihnen die große Zuwanderung von Menschen aus fernen Ländern. Sie führen nun Menschen mit ziemlich ungleichem seelisch-menschlichen Bewusstsein in Partnerschaften zusammen, wodurch jene mit geistig höherer Entwicklung durch unedle genetische Informationsübertragungen in eine niedrigere Lebensschwingung versetzt werden sollen. Aufgrund dessen sollen Menschen mit angestrebter Wesensveredelung in der irdischen Gegenwart noch größere Erschwernisse im partnerschaftlichen Zusammenleben erhalten. Leben geistig höher entwickelte Menschen mit denen eines ziemlich niedrigen Bewusstseins zusammen, dann wird es ihnen kaum noch möglich sein, auf dem inneren Rückweg in ihre himmlische Lichtheimat voranzukommen. Das ist das traurige Ergebnis das durch das Zusammenleben von Menschen mit ziemlich ungleichen Bewusstseinsständen hervorgerufen wird. Zudem stiften gegenwärtig viele zerstörerische erdgebundene Seelen die Menschen mit einem ähnlichen finsteren Charakter bzw. einer sehr niedrigen Geisteshaltung dazu an, in dieser Welt immer wieder gräuliche Gewalthandlungen zu verüben. Dadurch sollen die friedfertigen Menschen, mit größeren seelisch-menschlichen Energiereserven, in Furcht und Panik versetzt werden, wodurch es den dunklen Seelen dann möglich wird, ihnen nachts im Schlaf viele Energien zu entziehen. Auf diese heimtückische Art und Weise kamen sie über Jahrtausende schon zu Unmengen an Negativenergien, und mit diesen steuern sie ihre Fallwelt in den beabsichtigten Abgrund. Könnt ihr euch das vorstellen? Damit ihr himmlischen Heimkehrer euch mehr in meinem höher schwingenden Lichtschutz befindet, Bitte ich euch jeden Morgen und auch öfter am Tage mit mir in eurem Inneren herzlich zu kommunizieren. Dadurch kann ich euch am Tage über eure höher schwingende Seele im menschlichen Bewusstsein besser erreichen und euch Warnimpulse senden, damit ihr mögliche Gefahren umgehen könnt. Bitte bedenkt auch, dass die dunklen Seelen nun vermehrt Attentate und Amokläufe durch in Wahn getriebene Menschen verüben wollen, und ihre Zielorte sind vornehmlich große Menschenansammlungen. Bitte fühlt in euch hinein, ob es für euch noch sinnvoll ist, in dieser gefährlichen Erdenzeit zu Veranstaltungen zu gehen, die viele Menschen besuchen. Doch ihr sollt euch nicht ängstigen, wenn ihr aus eurer Wohnung zum Beispiel zu notwendigen Einkäufen in Großmärkte geht, wo viele Menschen anwesend sind, denn dann hat eure Aura eine dunkle Ausstrahlung und ihr schwingt viel tiefer als sonst. In der Phase des Einkaufs versucht trotzdem bei des harmonischen Musiktönen oder lauten Gesprächen von manchen Leuten, eure Gedanken unter Kontrolle zu bekommen. Auch wenn es für euch schwierig ist, dies zu praktizieren und kurz nach innen zu gehen und mit mir zu kommunizieren. Seht ihr im Großmarkt an den Verkaufsständen schöne Blumen in voller Blüte oder vollreife Früchte oder Gemüse? Dann versucht kurz zur Verinnerlichung den Naturteilchen in ihnen herzliche Gedanken zuzusenden, die sich dann darüber so sehr freuen, dass sie euch ihre Freude und Dankbarkeit zurücksenden. Das erhöht augenblicklich eure seelisch-menschliche Schwingung und ihr befindet euch in einem lichtvollen Schutzkokon meiner Liebe und die himmlischen Schutzwesen können euch, in einem höheren Abstand vom Boden, beim Einkauf schützend begleiten. Auf diese Weise fühlt ihr von innen eine größere Sicherheit und habt keine negativen Angstgedanken, euch könnte im nächsten Augenblick etwas Schlimmes passieren, nämlich das, was andere Menschen zu ihrem großen Herzensleid erleben mussten. Dieses Beispiel könnt ihr in euer Bewusstsein aufnehmen, so ihr es wollt. Vor allem dann könnte es euch nützlich sein, wenn beim Einkaufen in euch plötzlich Furchtgedanken aufsteigen sollten, dann erinnert euch! was ich euch einmal über den Künder geraten habe. Diese Botschaft sollte euch inneren Menschen einen größeren geistigen Weitblick verschaffen, damit ihr die schlimmen Geschehnisse in dieser Welt besser einordnen könnt, aber auch besser versteht, welche finsteren Machenschaften im Hintergrund dieser Welt ablaufen und welche menschen- und lebensverachtenden Ziele die zerstörerischen jenseitigen und auch inkarnierten Wesen haben. Darüber berichteten auch schon einige mutige Buchautoren. Zudem solltet ihr in dieser Botschaft von meinem himmlischen Liebegeist die wahren geistigen Gründe der großen Flüchtlingswelle in europäische Länder erfahren, und welche negativen Auswirkungen sich für euch daraus ergeben könnten bzw. welche möglichen Lebensveränderungen euch bevorstehen. Diese Botschaft aus meinem himmlischen Herzen sollte euch auch anspornen, in eurer Wesensveredelung nicht nachzulassen, vor allem aus dem herzlichen Mitgefühl für eure innere ewige Seele worin euer derzeitiges menschliches Bewusstsein in ihren Hüllen gespeichert vorliegt und unverändert nach dem Hinscheiden eures menschlichen Körpers weiterlebt. Aufgrund dessen erfahrt ihr keinen Tod, sondern lebt mit euren menschlichen Lebensspeicherungen weiter im Bewusstsein eurer Seele, die einen menschenähnlichen Lichtkörper aufweist. In den jenseitigen Bereichen legt sie dann bei ihrer weiteren Vergeistigung und Veredelung nach und nach eine menschliche Hülle nach der anderen durch meine geistige Hilfe ab, um wieder das frühere Original eines himmlischen Lichtwesens zu werden, welches sie im himmlischen Sein schon einmal war. Im Endzustand der Entblätterung von ungesetzmäßigen himmlisch fernen Speicherungen aus den vielen Leben in außerhimmlischen Welten seid ihr dann wieder die herrlichen, lichtvollen und glückseligen Wesen im gleichen Evolutionsstand, wie ihr einst vor vielen kosmischen Äonen die himmlischen Welten verlassen habt. Das sage ich euch deshalb, damit ihr in dieser chaotischen Weltsituation nicht resigniert und vor euren geistigen Augen einen positiven und hoffnungsvollen Lichtblick für eure Zukunft habt, aber auch mich gut versteht weshalb ich euch wiederholt anrate, alles dafür zu tun, damit ihr im seelisch-menschlichen Bewusstsein geistig edler und lichtvoller werdet. Noch ein Hinweis des Gottesgeistes über ein himmlisches Lichtwesen Viele geistig suchende Menschen haben in eurem weltweiten Kommunikationsnetz Internet die geschriebenen Liebetröpfchen aus der himmlisch-göttlichen Quelle über die vertonten Videoaufzeichnungen gefunden. Diese technische Möglichkeit bietet sich seit mehreren Jahren vielen geistig suchenden Menschen an. Vor allem geistig offene Menschen mit einem Augenleiden haben nun die große Chance, in der gegenwärtigen irdischen Endzeitphase das vom Gottesgeist angebotene tiefgründige geistige Wissen über ihren Gehörsinn aufzunehmen, um ebenso geistig weiterzureifen. Manche geistig aufgeschlossene Menschen ziehen die vertonten Botschaften vor, weil es ihnen beim Hören besser gelingt nach innen zu kommen und deshalb das himmlisch-göttliche Wissen geistig intensiver aufnehmen und tiefgründiger verstehen können. Das Anbieten von vertonten Liebetröpfchenbotschaften war eine großartige Idee eines herzensoffenen Menschen, Freiheitssammler. Die Impulse dafür erhielt er von seiner inneren Seele, die sich für den himmlischen Heilsplan inkarniert hat. Er hat von innen richtig erfüllt welche geistigen Schätze in den Liebetröpfchen enthalten sind und die vor allem geistig erwachten und suchenden Herzensmenschen verhelfen könnten, sich geistig schneller zu entwickeln. Ihm danken der Gottesgeist und die himmlischen Wesen für seinen Mut und seine großen herzlichen Bemühungen sehr. Mittlerweile hat er viele vertonte Liebetröpfchen-Videoaufzeichnungen in das öffentliche Kommunikationsnetz, Internet, hineingestellt, die auf diesem Wege schon viele Menschen erreicht haben. Wahrlich, durch sein selbstloses Mitwirken im himmlischen Heilsplan konnten schon viele Menschen durch die Liebetröpfchen geistig erwachen, umdenken und frei werden von ihrer religiösen und auch von mancher noch unbewusst gelebten weltlichen Bindung, sowie sich vom jahrtausendalten irreführenden Wissen dieser Fallwelt zu lösen. Dadurch haben sie ein neues geistiges Freiheitsgefühl erfahren und das erfreut diese Herzensmenschen und besonders ihre Seelen die auch aus dem himmlischen Heilsplan stammen und nun die himmlische Orientierung wiedergefunden haben. Sie bedanken sich beim Gottesgeist im Herzensgebet für die aufschlussreichen himmlischen Botschaften und danken auch den Menschen, die sie mit Freude geistig Suchenden anbieten, dem Liebe-Tröpfchen-Team und auch bei jenem Menschen, Freiheitssammler, der die Videoaufzeichnungen zusammengestellt hat. Der Gottesgeist bedankt sich auch bei den herzlichen, weit gereiften Menschen welche die Arbeit des geistig offenen Menschen Freiheitssammler, mit aufmunternd den Beiträgen aus dem Hintergrund unterstützen, denn es ist nicht einfach, die unschönen Kommentare mancher geistig unwissender oder religiös gebundener Menschen mit fanatischen Wesenszügen hinzunehmen. Da ihr in einer Täuschungswelt mit Menschen und Seelen unterschiedlicher Bewusstseinsstände und Ausrichtung lebt, ist es verständlich dass die himmlischen Liebetröpfchen nur bei wenigen geistigen Menschen in ihrem Herzen und Bewusstsein ankommen. Doch das sollte euch wenig stören, die ihr den himmlischen Rückweg mit innerer Freude und Dankbarkeit geht. Am Ende dieser Botschaft gab der Gottesgeist euch durch mich, ein reines himmlisches Wesen, eigens diesem Hinweis, damit in euren Herzen Freude über seine Dankbarkeit aufkommt, die er euch für das gemeinsame Hintergrundwirken im himmlischen Heilsplan entgegenbrachte. Angesprochen hat er das Liebetröpfchenteam mit dem Künder, dem Geschwister, Freiheitssammler, der die vertonten Liebetröpfchen hineinstellt und diejenigen, die mit ihren Herzensgebeten und weisen Kommentaren die himmlischen Botschaften unterstützen.